Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge auf Sky bei uns. Heute machen wir die Brewing's äh, nee, wie heißt sie? Die Brewing Challenge, also die Challenge um Tränke zu brauen. Dafür starten wir die jetzt einfach mal. Schauen mal nach, was wir jetzt brauchen. Einmal dieses Buch brauchen wir und ich glaube dieses, dann gehen wir hin, ne, haben wir schon gestartet, dann drücken wir ruf, hauen die hier rein, haben wir schon mal die nächste Challenge. okay jetzt Glass brauchen wir, wir müssen die kaufen, jetzt gehen wir rein und hauen die Gläs Glasflaschen hier rein, Glowstone, Dust, so, also nur Dust und so. Dann warten wir noch mal kurz, dass hier das ganze Eisen gekommen ist und dann fahren wir die ganze Sache erstmal. Ab. Know why, know why goodbye, goodbye. Year, wir müssen noch kurz in die, Werk äh, ja genau. in die Werkbank gehen. So. Dann müssen wir auf Challenge. Oh ne, wir brauchen noch ein Wasser. Den kann man glaube ich sich auch so kaufen, oder? Egal, wir nehmen uns einfach ein bisschen hier raus. Gehen nochmal auf Workbench. Und fliegen hier einfach mal hoch. So, perfekt. So, jetzt aber. Challenge. Und alles abgeben. Und wir haben die Challenge bestanden. So leicht ist die Brewing Challenge. Jetzt können wir nämlich auch Tränke brauen, das zeige ich euch mal gleich wie es aussieht. Könnt ihr könnt einfach hier anklicken glaube ich. Ah hier genau. Nehmt ihr das Buch in die Hand. Klickt drauf. Und dann seht ihr was ihr braucht. Ihr braucht einfach drei Diamantblöcke. eine äh, ne fünf Diamantblöcke, einen Lavaeimer, eimer dann sollen wir hier eine Kiste aufstellen wo wir alles reinhauen. Machen wir auf jeden Fall mal ein paar Tränke die Tage. Was ich euch noch zeigen wollte. Ich habe jetzt die Challenge geschafft. Oh, wir könnten jetzt eigentlich nochmal eine Challenge hier auswählen. Hier, die Challenge könnten wir mal machen selber. Hier spawnen. Das Sollte jetzt mehr als ausreichen. So, wir die Challenge und fertig. Ich würde sagen, wir machen noch die Challenge mit... Ähm, in der Warzone 32 äh, Diamanten fahren. Jetzt läuft mir so ein Kollege hinterher. Ich will einfach nur. Oh mein Gott. Was ist hier für ein Fight? Die rennen jetzt alle weg oder wie? War gerade ein Skydrop? Also wenn. Okay, dann muss ich dich töten. Der will mich safe auch angreifen. Was zum Teufel macht der denn? Wie heißt der? Matt. Quixie oder so. Matt Quixie. Oben ist noch einer. Da üben. Ich weiß echt nicht, was der macht. Aber irgendwie ist der niedlich. Hier sind nämlich die auch richtig viele Dias. Hier, zwei. Hier zwei Dias, dann hier oben noch ein dir Da hinten sind auch noch mal zwei. Und hier unten ist noch einer. Und da oben ist auch noch einer. Ich glaube das ist der bigste Spot überhaupt. Und hier drüben sind halt auch noch mal welche. So. Wer ist das hier? war so klar dass er mich angreift es war so klar dass der mich doch angreift wieder Lö, den lass ich jetzt auch nicht wegkommen also weißt du, erst greift man mich an Ja, Schatz. Was für ein MC Gamer. Was für ein Mensch, Mann. Irgendwas ein Typ, man. Er sagt, er ist in meinem Team, ja. Das interessiert mich nicht, wenn er mich angreift. Dann töte ich ihn natürlich. Und jetzt rennt er. Das ist natürlich traurig. Hey, hier sind sie. Nee, ich habe keine Warzone Crate. Ich habe gerade dadurch eine Warzone Crate gekriegt, guys. Einen Diamanten brauchen wir noch. Und fertig. Ich hoffe, Bis zum nächsten Mal. tschüss.